Und wie ist jetzt? Zukunft. Jetzt ist Zukunft. Jetzt ist Zukunft. Ich bin ja so, so ein bisschen an der Grenze zum Träumen gewesen. Gell? Und es ist jetzt immer noch so ganz so. Ach, so ein schönes Gefühl. Mir tut sich da ihre Ratlosigkeit auf, weil ich weiß ich, nicht, wie ich die Identifikation losbringe, weil das immer wieder losrollt. Und jetzt auch? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja? Okay. Also ich, ich, ich kenne so Wenn ich ganz kurz was dazu sagen würde. Ja, ja. Weil Identifikation ist so hat, ähm, glaube ich, sehr viel mit Projektion in der Zeit zu tun. Also, dass wir uns gedanklich in die Zukunft versetzen und in die Vergangenheit versetzen. Dass wir, so ja. eine, dass wir uns in so eine Zeit reinspannen mhm. rein ja. und so weiter. Deswegen, das ist etwas, was ich relativ oft höre: von ja, jetzt ist nichts, aber wie wird es das nächste Mal in der Situation sein, wo es das letzte Mal so und so war? Mhm. Und dann genau. entsteht halt in Gedanken ja. wieder diese Identität. Ja. Ja. Und diese, diese Frage. Ähm, was ist jetzt? Die ist in der Zukunft auch ein Hinweis darauf, gibt es jetzt eine Identifikation oder nicht. Ja. Also wenn der Tunnel kommt, bremsen und überlegen, was ist jetzt? Ja, oder nicht bremsen. Nicht bremsen. Bleiben. Ja. ja, Oder nicht. <lacht> ja. Einfach, was ist jetzt? Bevor ich bremse, bevor ich stehen bleibe, bevor ich Gas gebe, bevor ich... Mhm. Was ist jetzt? Und es könnte sein, dass wir feststellen, in dem Moment, ähm, scheint was wichtiger als äh, einfach nur da zu sein. Mhm. Nämlich eine Bedingung. Ja? Eine Bedingung, die erfüllt werden sollte. Wie mhm. zum Beispiel, okay, jetzt kann ich später auch noch sein, aber jetzt müsste ich erstmal was klären. Ja? Jetzt möchte ich erstmal zum Beispiel beliebt, dass du was einsiehst. Oder so, Dann geht es um eine Veränderung und so weiter. Und der Lerneffekt ist okay, so. Fühlt sich das an, eine Bedingung ernst zu nehmen und, und für wichtig zu halten. Ja? Und uns scheint es immer, oder uns scheint es oft so, dass diese Bedingung, dass wir da was für uns tun. Ja? Also wenn wir nicht auf dieser Bedingung bestehen würden, dann vernachlässigen wir uns sozusagen. Dann kommen wir zu kurz. Und die Frage ist, was ist dieses... Ich, was dann dazu kurz kommt. Und ähm, ich, ich behaupte, äh, in gewisser Weise ist immer eine Selbstvernachlässigung, wenn wir uns was anderem zuwenden als uns selbst. Da ist so eine Überzeugung, dass was anderes wichtiger ist als ich jetzt hier. Was anderes ist wichtiger als, diese, als die Stille, die Weite, die Offenheit, als ich. Nämlich diese Bedingung oder Respekt, das kann man ja wohl erwarten. Oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas da draußen scheint wichtiger als ich. Es scheint so diese Überzeugung zu sein, dass wir nicht volle Aufmerksamkeit verdient haben. Also, oder was anderes. Was auch mit mir zu tun hat, wichtiger ist. Ja. Zum Beispiel, ich muss am Freitag einen Flieger nach hin. Mhm. Dafür brauche ich vorher ein Hotel und ich muss raus suchen, ob man die S-Bahn zum Flughafen. Da, da, da, da, da, da. Mhm. Damit bin ich dann beschäftigt. Das ist wichtiger als jetzt. Das ist, noch, da bin ich, ich total ja. überzeugt davon, dass das jetzt wichtiger ist. Also mache ich dann, schaue ich nach, wie komme ich zum Flughafen Und das ganze irgendwo legitim auch. Und dieses ganze Geschehen ist was, was jetzt passiert. Also was ist wichtig? Also jetzt heißt nicht, dass da völlige Passivität sein muss oder dass da nichts passieren darf oder so. Ja. Also, und ich glaube, dass dieses ganze, wann geht der Flieger und wann muss ich packen und wann brauche ich und so weiter, dass das alles passieren kann ohne jede Ich-Verwicklung. Ohne, verdammt und ich bin schon wieder so spät dran, und, aber es liegt daran, dass er mich da aufgehalten hat und was weiß ich. Ohne dieses ganze Zeug, sondern es ist einfach nur... Planung passiert. Was ist jetzt gerade? Planung. Ja, aber wenn ihr den Flieger dann verpasst, weil dich wirklich der andere aufgehalten hat, was ist denn dann? <lacht> dann sitzt du am Flughafen und denkst, so, was ist jetzt? Ja, aber ich ärgere mich dann erstmal. <lacht> ja, was ist jetzt? Ärger. Ja. Ja. Aber das setzt irgendwo voraus, dass da noch so eine, eine zweite Denkinstanz ist, die sich dann so von außen anguckt, aha, jetzt bist du also irgendwie nervös. oder aufgebracht oder beschützt dich selber, aha, interessant, Und dann ne, ganz entspannt, dann so, <lacht> ist es ist so. Es könnte sein, dass dann eine zweite Instanz ist, die sozusagen aus, mit Abstand aus der Dissoziation oder aus der Entfernung als Beobachter sagt, ah, interessant, jetzt regt er sich auf, ja? so die zweite Instanz sozusagen wovon ich rede, ist, dass dann nicht mal eine erste Instanz ist, sondern dass da einfach Ärger ist, statt so, jetzt ärgere ich mich, ja. sondern okay, Wut kommt auf ja. und wird registriert. Ja. Und also Sie das mit, mit dem, ja okay, Wut kommt auf, das induziert in mir das Bild von einem zweiten, der den Leute zuschauen kann. Wenn aber sagt, ja, da kommt Wut auf, das ist jetzt nicht so, also, so zu verstehen im Sinne von, Ah, oh, da ist Wut, so sondern fix Halleluja. Also ist, ich meine, das glaube ich. ist, ist Jetzt, ist, wo ich drüber rede, bin ich nicht wütend. Ja. Da ist keine Wut. Also, ja, Wut kommt auch. Aber es könnte ja sein, ah, scheiße, der Flieger! Fix-Halleluja. <lacht> ja, wer nicht? Und dann bist du voll in dieser Emotion drin. Nein, dann ist diese Emotion voll in mir drin. Ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Angenommen. Es <lacht> ist ein großer Unterschied. Ja. Aber die ist dann auch genauso viel schnell wieder weg, weil du einfach dir klar bist, das war nur dieser Moment und dann kommt was Neues. Ja. ja das ist einfach. Ja. Oh. Bo bo bei der Wut ist es auch so, wir haben ja alle von dem, was man so von außen zugetragen kriegt, also Liebe ist ja vollkommen okay, aber Wut ist gar nicht okay, aber es gibt, halt, was man mal auch selten hört, dass eben auch äh, Schmeicer gegeben haben und so, die waren die ganze Zeit wütend, nur die haben das mit, mit irgendwas ver ver ver verglichen. Ja? Also nicht das mit irgendwas festgemacht, sondern einfach so. Das ist einfach eine hohe Art von Energie. Die ja, Bibelischen, da hast du ja auch die, die, die zornigen Gottheiten, die, die sind ja nicht böse oder so. Mhm. <lacht> <lacht> ja. mhm. Ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, diese Gefühle dann auszuhalten, oder? Und nicht in diese ja. Wut äh, total abzugehen und zu sagen, Bescheid, mh, deswegen muss ich das machen. machen. Ja, oder diese Reaktionshandlungen eben weitestgehend dem nicht abzugehen, <lacht> sondern bei dem eher äh, versuchen zu bleiben, was jetzt wirklich da ist und weniger das noch weiter zu spinnen. Ja? So äh, habe ich das Gefühl, dass es... Äh, funktioniert, weil mhm. ähm, da ja meistens noch was dazukommt. kommt. Stimmt, wenn, ja. Äh, ja. ja. Also, es ist ja nicht nur meistens das Gefühl, dass man jetzt den Flieger verpasst hat, sondern äh, das kann nur mir passieren oder sowas. Ja, oder, ja und äh, und äh, immer auch was mit dem kommt. Flieger. Um ja, was, ja. ja dann, und dann, ja. was das bedeutet, dass wir ja, genau. ja. da wieder nicht pünktlich ja. und auch mal und Das ist ja schon wieder Zukunft. Ja. Oder auch beliebt ist äh, die Gefühle, zu, die Einstellung zur Wut in dem Fall. Ja. Mhm. Wie zum Beispiel, oh, dass ich wütend bin, zeigt, ich bin noch nicht so weit, wie ich dachte. Ich sollte jetzt nicht das fühlen, was ich gerade fühle. Und das wird durch, durch die Wut irgendwelche Geankerungssachen wieder mit aufgerufen. Ja, genau. Ist auch wieder typisch. Das ist genauso wie und so weiter. Mhm. So, das, und das, ist, das, was, das muss ja nicht mal gedacht sein. Mhm. Ja, weil das, das kann ja auch einfach so da sein. Also manche Manche so Sachen aus der Vergangenheit, die kommen ja auch ohne Denken hoch. Mhm. Ohne bewussten Gedanken zumindest, ja, ohne dass es das klar werden muss, auf welche Situation <lacht> sich das bezieht. Kommt einfach die, die Reaktionsweise wie damals oder halt die gelehrte Reaktionsweise. Oder auch nicht. Ich versuche da so eine Referenzerfahrung zu finden, ich mein, weil ich glaube, es gibt Flüge, die zu verpassen, äh, bringt eine Menge Konsequenzen. Genau. Ja, ja. So, zum Beispiel, ja jetzt... Das war der letzte Flug in Urlaub oder sowas, so der Ja genau, sowas. oder jetzt ist der Krieg ausgebrochen und ich komme hier nicht mehr weg. So, das wäre wär meine richtige Konsequenz und das kenne ich halt nicht. Ich kenne die letzte Erfahrung, die mir einfällt, ist, dass ich von Graz mit dem Zug gekommen bin und der hatte verspätet, wir haben den Anschlusszug in Salzburg nicht gekriegt und dann stand ich halt 11 Uhr nachts in Salzburg und hat zwei Stunden gewartet oder sowas. Aber das war, da, ist kein, da war ich nicht wütend oder was, weil einfach das war halt so. Aber wenn ich wütend gewesen wäre, hätte es auch irgendwie keinen Unterschied gemacht. Drum war es halt einfach so. Ja. Das war ja nicht, dass, ich, dass mir diese zwei Stunden gestohlen waren oder sowas, ich war dann halt zwei Stunden in Salzburg. Hm. Am Bahnhof. Ja, also Bahnhof und ein bisschen. Gemütlich. Ja, ungemütlich. Ein bisschen. Es war kalt und, und so weiter. Und äh, Gepäck und so. Und, ja. Aber war irgendwie auch schön. Mhm. Salzburg in der Kälte bei schlechtem Wetter. 23 Uhr. 23 Uhr. Aber, <lacht> ja. Da bin ich schätzungsweise 1.30 Uhr. In München oder 1.50 Uhr oder so. Naja, mal schauen. Ja. Und dann war ich halt so ein bisschen am Bahnhof und dann kam der Zug und dann bin ich da drin gesessen. Und dann war ich in München und dann war ich zu Hause und jetzt bin ich hier. Ja, also. Ja, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich wenn ich mich aufgeregt hätte, dann wäre jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Das ist nicht so irgendwie. So ist das wirklich. Ich ja, habe das so einfach. Ich ja, wenn das ja. so einfach Ich hätte dann schon die Gedanken, Gott, morgen früh muss ich früh aufstehen und dann bin ich den ganzen Tag müde. Also bei mir würde das einfach automatisch einen mhm. Schritt weitergehen. Ja, und für mich wäre das unnötige Folter zwischendurch. <lacht> ja, für mich auch. Morgen werde ich unterausgeschlafen. Das muss <lacht> <das, was> ich <lacht> Unnötige Folter zwischendurch. Ja, und trotzdem stelle ich mir vor, kommen die Gedanken, ohne dass du sozusagen hm. die Absicht hast, dass sie kommen. Die sind halt dann da. Oder ja, aber eben wenn ich weiß, dass nicht das, da. das so ist, dann kann ich vielleicht zu den Gedanken sagen, okay, weg. Ja, und, und dann kann man aber dann tatsächlich, oder ich stelle mir vor, dass man dann tatsächlich so distanziert damit umgehen kann. So, hm. Ja, da würde ich mich jetzt selber foltern. Interessant, das denke ich halt jetzt gerade so, naja, mein... Äh, hm. Oh, ja. mir ich könnte ja auch was anderes denken, aber es sind halt jetzt Bali und so what. Also das setzt so eine Art Entspanntheit und Nicht-Identifikation damit voraus. Aber also da geht es mir ganz ähnlich. Ich bin dann absolut boah fuck, morgen, 8 Uhr, jetzt, muss ich jetzt anrufen oder absagen oder was. Also da geht dieser, dieser Automatismus halt los. und da kann ich nicht sagen. Und ja, ich bin dann vielleicht auch so weit, wie du gerade noch gesagt hast, ja, ich sollte vielleicht versuchen, dann entspannter damit umzugehen. Ja, der Gedanke kommt auch, aber das ist halt dann so ein Gedanke, ja, fuck und ich bin halt jetzt einfach... Ja, das ist halt eine Frage, wie trainiert du da bist, oder? Also das ist halt was, was man, was man ja nicht einfach so herstellt. Ja. Aber der, der, das einmal zu umfliegen gedanklich ist ja eine Sache, die das Tor schon mal aufreißt. Und wenn mhm. du diese... Die dein das einmal unter dem Aspekt betrachtet hast, dann ist es eigentlich eine Frage der ja whatever Achtsamkeit oder sowas, je nachdem wie wie, wie, wie gut du wie bist. konsequent und wie, wie, wie trainiert du da bist. ja Wie gut ist es eigentlich mehr eine, eine Disziplinfrage oder sowas, oder? Oder eine Gewohnheitsfrage. Oder Jetzt ich immer ja entspannt damit um. Wie du bis eben drehst. Man würde dir da ja wahrscheinlich nicht weggeben, dass es also nur in dieser Distanz oder sowas da geht, oder? Also für dich ist es wahrscheinlich mehr so. Für mich hat es nichts mit Distanz, genau. zu tun, sondern mit, mit äh, schauen, was da passiert. So. Ja, und ja. auch nicht unbedingt das nicht zu fühlen. Ja, also du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, du ärgerst dich nicht oder sowas, aber es ist halt eine andere. Reaktion auf dieses Gefühl des Ärgers oder? oder das ja, es ist halt einfach so halt nur Ärger ohne Reaktion, oder? Ach, ich den Ärger schnell wegmachen mache, oder so, gell? Ja, also, und ich, ich würde sagen, das kommt nicht durch, äh, durch, das, durch, ne, durch ein Training oder was, sondern durch das was wir vorhin geredet haben, durch Intelligenz, die lernt. Ja? Also so ist es, den Zug verpasst zu haben und sich tierisch darüber aufzuregen. Ja? Wie fühlt sich das an? Ja, es, die Zeit bleibt stehen, läuft echt langsam und so weiter. Ja? Und das wollte ich damit sagen. Ja? Ähm, und äh, wie ist es ohne das? Ja? Wie ist es ohne... Verdammt, äh, Scheiße und so weiter, oder? Wenn dieser Gedanke auftaucht und Aber ist das nicht dann genau das, was ich vorhin da ne, diese Dings mit Dann bist du in dem Moment, wo dann dieser Ärger auftaucht, einfach nur dieser Ärger, dann bist du der Ärger. Punkt. So lange halt da ist. Nicht jetzt. nur. Okay. okay. Ja. Da ist Ärger halt auch da. Gemeinsam mit dem Zug, in dem ich ja noch sitze, mit der Uhr, auf die ich schaue und sage, okay, in zwei Minuten geht der andere und sind noch 20 Kilometer. Ja, so. Das um, gemeinsam mit dieser Stimme, die das sagt, und mit, den, mit der Vorstellung von Salzburg und, gut. und dem Ärger und den Leuten, die da im Abteil sitzen, einfach ein Gesamtgeschehen, sich da etwas rauszuisolieren und zu sagen, okay, ja, da, ich bin der Ärger oder boah, da ist so ein Ärger, ich und so weiter, das ist einfach halt was, was zusätzlich gemacht wird. Ja was alles andere in den Hintergrund bringt und es dadurch einfach so, sch so schlimm werden lässt. Mhm. Ja, oder so. Und da ist nicht irgendwie was, eine Technik, die sagt, ist doch nicht so schlimm, ist, du irgendwann kommst du schon nach Hause, ist nichts irgendwie, was so beruhigend einwirken würde. Oder ich das kann mich erinnern, ja, ich, ich hatte das ein paar Mal, dieses Erleben in dem Ding, das Wahrnehmen gleichzeitig, also das Erleben von dem und das Wahrnehmen. Und das ist eine tolle Geschichte. Ja. Es ist einfach, das ist einfach sozusagen die Alternative zu, zum Tunnel, ja. in dem nur Wut ist. Ja. Ja. Ja. Was dann aktiv ausblendet alles, was noch da ist. Ja. Ja. Ja. So wie ein, Arzt, äh, wie ein Kind, was zum Arzt kommt und eine Spritze kriegt. Ja, und alles ist ausgeblendet mhm. außer dieser Spritze. Mhm. Ich habe dich mal so verstanden, dass du schon dass du schon kennst, dass auch mal Gedanken aufkommen, die. Aber dass du dann diesen Gedanken irgendwie. Dass da scheinbar kein Interesse mehr an diesen Gedanken ist, dass die irgendwo nicht mehr so. so, so sehr Aufmerksamkeit ziehst. <lacht> da habe ich dich mal verstanden. Naja, zum Beispiel auch auf dieses Zug. Das war ja nicht so sensationell, dass ich irgendwie mir da groß was gemerkt hätte oder sowas. Aber in diesem Zugbeispiel, es könnte gut sein, dass ich denke. Verdammt, jetzt kriege ich den Zug nicht mehr oder sowas. Ja? Und wenn ich jetzt auf Knopf drücken könnte, würde ich entscheiden, dass ich den Zug kriege. Aber da ist kein Knopf und keine Entscheidung. Ja? Also äh, ist dieser Gedanke was. Also zum Beispiel, ich verpasse den Zug und dann kommt der Gedanke: verdammt, ich verpasse den Zug. Verdammt. Ja? Natürlich kann der auftauchen. Wäre ja? irgendwie erstaunlich, wenn. Ja, bei mir Aber ist der das hat keinen Ernst und keinen was, das ist halt einfach wie ein, wie ein Reflex oder was? Genau. Ja, und ich glaube, bei mir ist es dann so, dass der, dass der das in diesem Gedanken noch irgendwie so ein Gewicht dran hängt, so eine, so eine hm. Ernsthaftigkeit, sowas. So. Und dann gibt es so eine Verkrampfung und aus der springen dann die Kobolde raus, die dann sagen: Oh, passiert mir das schon wieder? Und ach, Scheiße, was passiert mhm. denn jetzt? Und wie kriege ich krieg das hin? Und Kacke. die mhm. genau. Ja. Und das Lernen ist so, ist es also, wenn ein Gedanke ernst genommen wird. Gibt es eine Verkrankung und aus der springen dann die Kobolde. Mhm. Die Lernbereitschaft. Wenn das gerade ansteht, dann lernt zur so Lernen durch Kontrast. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, das macht ein bisschen wärmer. Das ist ja, so. ja, so ist es. Nicht so also ist es wärmer. Das richtig hell, ja. Kontrast. wärme. So ist es immer. Ja. Kann, Mach's kann mal wärmer. Oh, oh. <lacht> Für mich stellt sich das irgendwie so dar, der erste Gedanke ist wichtig, also zum Beispiel, oh scheiße, das ist der Einstieg in den Tunnel. Und wenn ich den entschärfen kann, wenn ich den vorbeiziehen lassen kann, wie die Fliege, die durch den Raum fliegt, ohne, dass es emotional wird, dann kommt nicht die ganze Kette hinterher an Kobolden. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das als eine Technik zu beschreiben, den ersten Gedanken zu erwischen. Ja, ja genau, den ersten Gedanken erwischen. Hm. Oder, wenn das Gefühl schon da ist von Ärger, das Gefühl einfach fühlen, hm. ja. ohne Gedanken. Die oh, der ja. Ärger sollte jetzt nicht sein, ich, der, jetzt ärgere ich mich schon wieder, oh Scheiße. Ja. Sondern nur das Gefühl fühlen, ohne Gedanken. Ja, oder den Zusammenhang zu fühlen von den Gedanken und dem Gefühl. Ja. Oh Scheiße, wie wirkt sich das ein Gefühl aus? Ja. Zusammenziehen, Anspannung. So. Ja. Naja, Aber ich finde schon, Entschuldige, weil es vorher dran ging, es findet irgendwie so von selber statt, so habe ich das ja. aufgefasst, dass das schon mit Übung zu tun hat. Also bei mir auf alle Fälle. Ich muss mir das wirklich bewusst machen, so Obacht zu geben, wenn wieder so ein Gedanke kommt, so ein Köder, dass ich sage, so, okay, ich erkenne dich und diesmal mir nicht ist, also für mein Gefühl ist es nicht, dass das so was passiert zu so uns selber. Ja, also was ein Unterschied das ist sein schlimm. kann. Ist, äh, da taucht dieser Gedanke auf und okay. wo geht dann die Aufmerksamkeit hin? Schauen wir durch den Gedanken auf die Welt oder schauen wir den Gedanken an und die Welt und die Welt, ja, in der dieser Gedanke auftaucht, weil äh, was durch Erfahrung kommt, durch Lernen kommt es, äh, die Bahn macht mich nicht unglücklich. Sondern der Gedanke, die Gedanken, die damit verbunden sind, von hey, ich wollte aber früher zu Hause sein, ja, ja, so, äh, nie klappt was, mein Leben ist doch scheiße, aber die Bahn ist noch viel schlimmer, wenn die mal pünktlich das ist doch nicht so viel, und so weiter. Ja. Das ist, was, äh, was Stress macht. Aber das geht auch, wenn es wenn, ja wurscht auch wenn ja der fette der Rackenschwanz ist, aber wenn, wenn man das einfach da sein lässt oder wenn man es bemerkt, dass da was ist und das dann halt einfach akzeptiert, dass es das da ist. Also, ich meine jetzt nicht das Tun, ich meine einfach das Erleben, dass da jetzt gut ist, Punkt. Die Mit all dem. Die in dem Raum auftaucht ja. und viel ja. anderen Sachen. Ja. Aber ist nicht in der Natur von Wut, dass ich weiß nicht, das hat eine körperliche Reaktion? Ja, da sein lassen, Und will kämpfen Wahrnein. und weglaufen, ja. also diese Geschichte läuft ab, da ist man noch viel aktivierter, statt so, oh, das läuft doch Nein, nein, nein, das meine ich nicht, ich bin ja jetzt auch nicht wütend, aber ich ja. meine, das ist das lassen von dem Ganzen, das Erlauben dessen, dass du jetzt halt wirklich sau wütend bist und den Rattenschwanz erlebst. Es geht ja nicht darum, das wegzutun, sondern eigentlich um das Erleben. Weil wenn du dann fragst, was ist ja. jetzt, ja genau das, ja lass es da sein. muss man ja nichts wegmachen. Man muss es auch nicht stoppen. Das ist, wie denn? Also muss es ja auch irgendwie erlebt werden. Und wenn es dann vielleicht irgendwann nicht mehr so heftig ist, weil es nicht muss, dann ist das intelligentes Lernen. <lacht> also, also mit Wut ist oft eben, wie du sagst, so Aktivitätslevel verbunden. Wut hat zu tun mit Veränderungslust. Muss man so zu sagen. Ja. Ich hätte es gern, gern anders, da hätte ich jetzt wirklich Lust drauf. Ja. Ja. So. Und, ähm, und gewohnheitsmäßig ist dann die Aufmerksamkeit nach dem auf das Objekt, das sich ändern soll, gelagert. Ja. Oder auf mich selbst, oh, ich Idiot, jetzt nehme ich mich schon wieder auf. Ja. So, ich dachte, ich hätte was gelernt aber ja, und so weiter. Und nochmal ein bisschen Öl ins Feuer und so weiter. Und wenn die Aufmerksamkeit einfach bei dem ist, was ist, ohne, wir oh, ja, mal Wut, sondern einfach, wow, Wut, ja? ohne, dass es doch sich auf irgendwas anderes bezieht, was anders werden muss. Ja? Ist doch wahr, Mensch, die Bahn ist, ist doch, und dafür kriegen die so viel Geld mit unseren Steuergeldern und so weiter ja? und ähm, keine Ahnung was. Die Flüchtlinge kommen bestimmt alle pünktlich, aber ich nicht. Oder was weiß ich was. Das heißt. Danke, Merkel, jetzt komme ich wieder zu spät nach Hause. Ja, ist halt. <lacht> <lacht> Und so weiter. Ich behaupte, das Lernen passiert dadurch, dass wir schauen, wie kommt es denn zu diesem Tunnel? Wie baut er sich auf? Das ist unabhängig von den Umständen. Also die Umstände sind irgendwie Auslöser dafür, aber der Tunnel ist was was äh, in Gedanken entsteht, wie zum Beispiel, ja oh, das äh, und so weiter, diese Stimme zu hören, äh, so die sagt, oh, du Trottl, jetzt hast du und wie das Gefühl auf diese Stimme reagiert, zum Beispiel wie die Atmung darauf reagiert und so weiter. Ja, das ist Lernen. Also heute Morgen hm? ähm, habe ich, äh, war ich zu, ja, ich habe ja Zeit und dann, oh, hoppla. Äh, jetzt wird es aber knapp. Mhm. Okay, dann muss ich jetzt schnell noch und bin halt dann durch die Wohnung und habe meine Sachen zusammengesucht und dann so oh fuck, die U-Bahn geht in fünf Minuten, äh, dann bin ich dahin gejockt mhm. Ich hatte nicht einen Moment lang, hey, wie geht's dir jetzt gerade, schau mal, was passiert, sondern ich muss jetzt, jetzt joggen. Mhm. Ähm, und gerne hätte ich die Fähigkeit, das so früh abzufangen, so hm. interessant. Äh, aber das werden nicht gestresst dadurch. Aber trotzdem passiert in mir, ich weiß nicht, der Adel ja, Job gestresst hat und einfach nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Da sein lassen. Dann musst du nichts aufhalten. dem Moment nutzt es dir ja auch den, ja. dann deine, der Energiepush und es drauf fixieren, schnell zu sein. Das ja. ja, aber ich bin dann vollkommen damit identifiziert irgendwo. Das und ist nicht auch so in einem. So. Boah, die Welt, geil. Ich höre noch die Vögel oder die Autos <lacht> ja, Irgendwie ja, so, sondern so, so. das ja halt ich nicht. Ich meine, ich meine, ja, aber der Moment ist ja, ich muss laufen. Das ist auch in dem Moment wichtig. Nein, also, das, das hat doch der ja, Liefer vorher ganz klar gesagt. Mit dem wichtig. ah Irgendwas ist in deinem Bewusstsein und denkt das sei halt total wichtig. Nee, das ist... Was? Das ist dann der... Äh, der, die Phase des, der Selbstquälung oder was hast du denotiert, was war die mhm. Folter, jetzt ich wollte, genau. Das ist <lacht> Also genau das ist es doch dann. Oder nicht. Ja, ich meine mein, vielleicht wenn ich, ich, ich wirklich ganz schnell wegen und, und nur noch erklären, wie, wie, wie komme ich jetzt zwischen den Autos durch und so, aber ich bin da ganz dabei für mich, ja eben. Aber ich kann ja auch das war in diesem Tunnel den er hat, so. ja, so du in der Büsch. Nur wenn jetzt zu totale Wut so. auf dich selber kommt, weil du zu wenig, dann dann äh, musst du dich, also dann, dann lohnt sich das vielleicht das zu beobachten. Aber wenn du keine Wut hast und dir einfach denkst, okay, ich renne jetzt, fertig. Ja. Dann rennt es. Mir nee, ist das ja, nicht. Blüten war ich nicht, aber es war trotzdem irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, was ja, das. Chancen? Früher morgen auch noch. <lacht> ja. Also, aber das ist ja in dem Fall eigentlich das Effektivste, was man machen kann, wenn du dir da noch Gedanken machst oder so. Uh. Was taucht denn in dem Raum? auf, dann verpasst du die u -Bahn. Also dann ist ja, das ist ja praktisch wie ein Notfall. Da geht es um eine Sache: schnell. Ja, aber das ist genau die Frage, ist das wirklich das Entscheidende in dem Moment, oder ist nicht das tatsächlich... Du hast ja auch gesagt, mein Gott, die Formulierungen sind so viele schon, äh, dass du dich dann selbst verletzt, äh, irgendwie sowas hast du heute Vormittag gesagt, dass du dann das Andere für wichtiger hältst, statt das statt. Erleben, irgendwie sowas. Ja. Aber das Erleben so, wie es ist, ich rede nicht von einem Erleben, was total die ganze Zeit Und taucht auf, Und ja. Ja. Sondern <lacht> so Freude taucht auf, ach, es ist doch alles dasselbe. Ja. Ich rede von Lebendigkeit und die ist halt in dem Moment einfach zum Beispiel, oh, schaffe ich es noch oder sowas. Ja. So angenommen, ich habe hier einen 500 Euro euro schein ja, und ich lasse den fallen. Und wenn Volker den erwischt in dem Moment, gehört er ihm. Ja. So, zum Beispiel. Wo ist jetzt. Volkers Fokus, ach und so viele nette Menschen um mich herum, da ist das Sein und so weiter. sondern ich, Also mein Fokus wäre, mhm. äh, so. ja. also das ist einfach, so ist halt Aufmerksamkeit, dass sie mal echt weit ist und mal sich auf etwas fokussiert. Ja? Mal, mal ist okay. etwas total faszinierend in dem Moment oder raumfüllend sozusagen und das kann äh, das Laufen sein. Ich schaff's noch, ich schaff's noch, ich schaff's noch, da fährt sie. <lacht> ich ja zum nächsten nehmen soll, ja so, zum Beispiel. Ähm, also wovon ich hier bei dem Ganzen nicht rede, ich weiß nicht, ob das immer so rüberkommt, ähm, ist nicht sich distanzieren vom eigenen Erleben, nicht Abstand dazu zu haben und ich rede nicht davon, das irgendwie abzuschwächen und zu sagen, oh ja, im Gesamtgeschehen macht es doch keinen Unterschied oder sowas. Sondern das zu erleben, wie es ist und die Bereitschaft, das so zu erleben, wie es ist, das ist ein Ja. alles, die Bereitschaft, das so zu erleben, wie es ist. Also das eigene Erleben darf so sein, wie es ist, ja. inklusive du darfst so sein, es darf so sein, wie es gerade ist. Das macht das Leben so viel schöner und leichter und alles. Ja? Alles andere, stellt euch mal die Alternative vor, zu, es darf, also die Alternative ist, es darf nicht so sein, wie es ist. Ich darf nicht das fühlen, was ich gerade fühle. Erinnert euch das an Eltern in ihren schlimmsten Momenten. Du darfst nicht das fühlen, was du fühlst. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Und wenn wir das verinnerlichen, was soll denn das für ein Leben sein? Also vor allem, okay, so darfst du sein. Das ist jetzt für einen Moment okay, aber da ist dieser innere Beobachter, der die ganze Zeit das Erleben und die Welt und mich abcheckt, ist es gut genug, ist es richtig, ist es korrekt, ist es... Äh, ja, oder die innere Stimme, die, die, ne? hm? die, in die, die dazu kommt Genau. Die innere Stimme, die sagt, okay, du das sagst heißt jetzt aber nicht und äh, okay, das ist jetzt schon, aber und so weiter. Die ganze Zeit äh, so auf der Lauer nach Bedingungen, die nicht erfüllt werden. Mhm. Ja. So solltest du nicht sein, das nicht. Ja. Du wolltest doch heiter entspannt sein, du Arsch. Ja, so, ich fürchte genau, das geht dir ja ab. Ja, das, ja. Ist jetzt nicht, das ist nichts Persönliches, das ist Standard durch Erziehung, sagen wir mal so. Ja. Das ist, und das ist, womit wir uns dann identifizieren, ne? derjenige, der da Bedingungen stellt und sie nicht erfüllt. Ja. Ja, ja. Der Richter und der Angeklagte gleichzeitig, super. Das ist voll, dankbar. Du solltest doch keine Bedingungen stellen, du Arsch. Das ist doch einfach Für die so. kleinen Volker zwischen dir. Ich <lacht> kann es auch gut. <lacht> Eine geliebte Tüte. Und dann ist es halt, äh, du solltest doch nicht wütend werden. Oder wenn schon wütend, dann aber so, dass du es noch unter Kontrolle hast. Ja? Dass du es mit Abstand ziehst und irgendwie gleichzeitig noch irgendwie entspannt wütend bist. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. <lacht> <Frostmusik> <lacht> <lacht> oder heilige Wut auf die Bahn. Oder ja, genau. Ist doch wahr. Ist doch wahr, Mensch. <lacht> So was muss man nochmal mal sagen dürfen. Ich war so gut drauf und dann kommt so eine Scheiße, ja, ja, so genau. einfach zu sein. Aber was denken wir denn jetzt? Ist das klingt für mich wie, wie, also, irgendwie immer wie so eine Übung. Wo wir versuchen, den Anfang zu finden, wo kann man jetzt ansetzen, wo kann ich das jetzt üben? Ja, Jetzt. <lacht> ja, das, ist, das ist nicht das ist, das wirklich eine Übung, nicht, sondern ja. das, das Lernen ist zu sehen, was ist und zu sehen, was passiert, wenn etwas in uns diese Bedingungen stellt, also wenn eine Bedingung wichtig scheint ja, und wenn es ist irgendwie, äh, du darfst nicht so sein, wie du gerade bist, du darfst nicht das fühlen, was du gerade fühlst, du solltest nicht so reagieren, du solltest diesen Gedanken nicht haben, du solltest nicht dies, du solltest nicht das. Ja, wie fühlt sich das an? Und wie ist es in diesen Momenten, wo das entweder nicht da ist oder nicht ernst genommen wird? Und das ist halt der Unterschied, das ist, was man dann Abstand nennen könnte, ist, wenn dieser Gedanke gesehen wird, statt dass die Welt durch den Gedanken gesehen wird. Das ist einfach ein großer Unterschied. Wenn wir die Welt danach beurteilen, ist das adäquat, ist das so, wie ich es mir gedacht habe, erfüllt es die Erwartungen? Oder umgekehrt, erfülle ich denn eure Erwartungen? Mache ich es denn richtig? Bin ich denn so, wie ihr es haben wollt, oder was weiß ich was? Also ohne genau zu wissen, wie das denn wäre. Ja, so einfach, wie die Welt dann erscheint, getrennt, unvollständig, unzureichend ja, und äh, nicht gut genug. Aber für den Moment mal, für Moment habe ich es richtig gemacht. Yeah, so weiter und als nächstes ist es wieder eher. Ja. Ja. So. Und das ist, das ist, Lernen, zu sehen, welche Auswirkungen hat dieser Gedanke, wie die Brille durch die ich sehe, ja. im Gegensatz zu die Brille zu sehen. Aber dieses Lernen findet statt oder auch nicht? Aber ich kann das findet jetzt gerade statt. Gibt es nichts oder niemanden, der da irgendwie dran noch Schräubchen drehen kann oder was? Doch. Doch. Gut. Ich finde find auch. Da ja, kannst du ja das sagen, was meinst du? Na, rufen. Sehr. <lacht> <lacht> <lacht> ich rede nicht weiter. Ich sag nichts. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja. Oh ja, ich gehe zum anderen. Sagen Sie mir nicht. <lacht> Wieso sprichst du jetzt nicht weiter? Weil ich ja so nichts sagen kann. wer oh. ja, das sein könnte der Sträubchenschraubchen. Ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. Aber die der Spaß, Interesse. Interesse ist das Schräubchen. Wenn du Interesse hast, äh, was weiß ich, eine Woche lang rennst du rum äh, und gu beobachtest deine Gedanken mit, wann, wie oft taucht auf ich sollte, ich müsste, äh, hätte ich doch oder sowas. Weißt du? Ist ja ein Spiel. Interesse. Wenn du ein Interesse daran hast, wahrzunehmen, was in solchen Situationen ist oder jetzt hier zu sein oder dein, deine Emotionen jetzt zu erleben, dann, wirst du, dann wird sich dein Fokus darauf bewegen und da ist jetzt keiner, der es tut, sondern das ist Interesse. Und dem kannst du vielleicht Raum geben, vielleicht kann man das so sagen. Ja, da kommt richtig Ärger hoch, um, weil Interesse kann ich ja nicht... Also ich weiß, was du meinst, die mit dir zu tun, aber ja, ja. Interesse kann ich ja nicht produzieren. aber, aber wenn es dich nicht interessiert, du. ist es auch kein Problem. Ja, genau. Also, aber wenn es an Interesse hängt, dann wird es ja, wenn es nicht produziert. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine, ein Schräutchen quasi, an dem man stellen kann, wenn es auftaucht. Ja gut, wenn es auftaucht, genau. Klar, also drum, wenn du kein Interesse hast, dann... Also wenn ich ein Interesse habe, gehe ich los, also dann gehe ich los. Da hält mich nichts. Dann lese ich was, dann gucke ich was, dann beschäftige ich mich. Ja. Nicht. Oder das passiert mir dann auch. Dann kommt noch von woanders was und so und dann. Hm. Oder ich setze mich hin und übe. Übe, indem ich meine Emotionen da sein lasse. Das tue ich und das ist super. Ich gebe euch jetzt eine Aufgabe für die Zukunft. Das nächste Mal, wenn ihr. Stress mit jemandem habt, um es mal so zu sagen, oder Stress mit jemandem habt, dann schaut für einen Moment, was euch jetzt wichtiger scheint. Dass eher sie es etwas einsieht, sich ändert, sich nach euren Vorstellungen richtet, oder zu sehen, okay, was sind diese Vorstellungen, und äh, den Stress nicht auf da draußen zu beziehen, sondern auf diese Vorstellungen. Ja. Und die Frage ist, was interessiert mich in dem Moment mehr, dass er was lernt oder dass ich was lerne? Ganz einfach. Und wenn ihr sagt, mir ist es wichtiger, dass er, sie, es was lernt, völlig in Ordnung. Ich drücke euch die Daumen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass dieses ganze Lernen sich darauf reduzieren lässt, ähm ach, das sag ich euch nächste Mal. <lacht> <lacht> Nein, dass, sich, dass sich das darauf reduzieren lässt irgendwie, ähm was passiert, wenn Bedingungen ernst genommen werden. Ganz einfach. Wenn also, wenn dieser Gedanke, das darf nicht so sein, wie es ist. Wenn der Gedanke ernst genommen wird, was passiert dann? Das ist das ganze Lernen. Und unser Ding ist, das darf nicht so sein. Also, ja, oder also, weg mit dem Ärger, verdammt nochmal und so weiter. Ja. Etwas muss sich ändern. Im Gegensatz zu, der Gedanke wird gesehen, die Überzeugung, das darf nicht so sein. Ich darf das nicht fühlen. Er soll nicht so mit mir reden. Er darf nicht unpünktlich sein, ich darf nicht unpünktlich sein. Und das gibt es in Millionen Facetten, das ist immer so nicht. Ja. Was passiert, wenn dieser Gedanke direkt angeschaut wird mit seinen Auswirkungen? Das ist das Lernen, das ist irgendwie ziemlich simpel. Nur in dem Moment, wo dieser Gedanke so nicht kommt, geht gewohnheitsmäßig die Aufmerksamkeit, nicht ja. auf den Gedanken, sondern nach draußen. Ja. Ja. Und deswegen ist die Aufgabe, wann dies, wenn dieses Gefühl kommt, wir kennen das als Gefühl, wir kennen das als Gedanken, wir können das im Körper von Anspannung und so, wenn das kommt, so nicht, einfach schaut, was ist euch in dem Moment wichtiger. Also was erscheint in dem Moment wichtiger? Dass das blöde Gefühl weggeht, der blöde Mensch sich ändert, die blöde Bahn zurückkommt, oder die Lernbereitschaft, okay, so ist es, den Gedanken so nicht zu glauben. Statt dieser Gedanke hätte nicht auftauchen sollen. So nicht. Die Weigerung zu lernen. Ja, aber dazu muss ich ja erstmal verstehen, dass ich mich sozusagen weigere. Ja, verstehst du das? So wie du es jetzt sagst, verstehst du es schon. Ja. Und dann gibt es eventuell in der entsprechenden Situation die Erinnerung an, die, an das, was wir hier reden. Es ist schwer zu verhindern die Erinnerung, aber wir können sagen: Okay, das ist jetzt aber was anderes. Ja. Jetzt ist es nämlich wirklich wichtig. Ja, ja, ja. ja genau. Jetzt ist es nämlich <lacht> wirklich wichtig. Spaß beiseite. Jetzt ist ja, ernst. Das. das ist jetzt ernst. Der ja, Ernstfall. Wenn ernst. das jetzt nicht ändert dann. <lacht> Und wenn das ist, dass wir sagen, okay, nein, warte, lass mich nicht da reinsteigern, ähm, ich möchte jetzt, dass du das wirklich änderst, ja? so, völlig in Ordnung, das, da ist ja nichts verkehrt dran. Nur schaut, was passiert, ja? wie fühlt sich das an, wie ist das? Das ist nicht irgendwie, lasst ab von euren Bedingungen, sondern es ist einfach nur, seid dabei, wenn ihr Bedingungen stellt oder wenn Bedingungen ernst genommen werden, wie fühlt sich das an, wie, wie ist die Welt in dem Moment, wie, sind, wie kommen wir uns vor in dem Moment, das ist alles. Lernen, nicht ändern. Das Ändern, behaupte ich, passiert von selbst. Und es gibt, das ist ja was, was ich äh, auch, beruflich machen, es gibt Techniken, die das fördern können und beschleunigen können und so weiter, aber ich glaube, das Essentielle Lernen ist genau das, einfach nur zu schauen. Diese Intelligenz schaut sich das an, wie das ist, Bedingungen zu schauen und lernt über Bedingungen. Aber das ist echt schwierig, das als eine Bedingungen zu sehen. Also meine Freundin sagte zum Beispiel Weihnachten, nein, nein, ich muss das nicht immer alles so haben, wie ich mir das vorstelle, es soll nur schön sein. <lacht> die musste so lachen. Weil das Und die hat nicht verstanden, warum wir alle gelacht haben. Ja, weil ähm, es sein könnte, dass sie immer noch irgendwelche Kriterien hat, für wann ist es schön. Ja. Ja. Ganz, die sind sowas von unantastbar offensichtlich, die Grundvoraussetzung. von denen aus wird geguckt. Oder auch nicht, das könnte sein zum Beispiel. Oder auch nicht. Ja. Schön, ist, <lacht> schön ist, wenn wir alle zusammen sind und uns wohlfühlen zum Beispiel. Ja. Frohe Weihnachten. Ja. ja, hab schon auch gesagt. Um noch was für Bedingungen zu sagen, die, das ist ja ursprünglich ein liebevoller Impuls, dass die Vorstellung, so wäre es, so wird's es mir gut gehen und den anderen auch. Wenn ich die Bahn erwische, dann geht es mir richtig gut. Wenn, ich, äh, wenn sie freundlich zu mir ist, dann geht es mir richtig gut und so weiter. Das ist ja ein wohlwollender Gedanke eigentlich, ein wohlwollender Impuls, nur halt ein bisschen äh, verwirrt dadurch, dass es sich auf eine... Möglichkeit beschränkt. Ja, das ist sagt nur wenn, mir nee, ist gut. Im Gegensatz zu zum Beispiel, angenommen ich verpasse die U-Bahn, hatte ich ein bisschen Frühsport und bin immer noch einigermaßen rechtzeitig, wie es ja dann auch war. Ja, ja wir sind zu viert im gefahren, nicht zu dritt. Ich bin gelaufen. Ich war mal jetzt auch zu spät dran. Und war das was war spannende, zwei Stunden nachts in Salzburg bei der Kälte? Ich bin da so ein bisschen rumgelaufen, konnte mich gar nicht mehr so an Salzburg erinnern, in die Zeit her, dass ich da war. Und dann war da ein, so eine, eine Kirche mit so einem riesigen Ohr. Ein Ohr, einfach so richtig groß, wo du dich reinstellen konntest. Und daneben war so eine Installation von ähm, so einem Turm aus, Radio, aus Radios. Alte Transistorradios und sowas, das fand ich ganz witzig. Und dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und dann war da irgendwie so ein Puff oder was, und dann bin ja ich schon wieder auf mit der <lacht> <lacht> <lacht> ja. So war Salzburg halt bei Nacht. Ich habe alles nur von außen gesehen. wie du es gesagt hast, hat es mich gerade daran erinnert, also die, die Bedingungen, die können wie ein Fahr, ähm, Fahrassistent sein. Ähm, der kann, er hat eigentlich ein Fahrassistent, also, mhm. im Auto so, es mhm. ist nicht eine Empfehlung, nicht mhm. abbiegen oder mhm. nicht zu schnell fahren. Mhm. Und es, kann, es, kann, es ist wohlwollend, es, mhm. ist, es ist eine Möglichkeit in der Situation, aber sie ist nicht verpflichtend. Und es gibt viele andere Möglichkeiten ja. auch und sie kann auch gefolgt werden. Ja, die Bedingungen. Genau. Das ist ein nettes Beispiel angenommen, du bist, du bist im Auto unterwegs und dein Navi sagt, bitte hier rechts abbiegen und du machst das nicht und ah, oh, das kennt's doch nicht. schon wieder Nie hört hier überhaupt mal jemand auf mich oder was? Wo <lacht> <lacht> <lacht> das ist okay, neue Rechnung, ja. <lacht> Das wäre normal, ein cooles... Ja, ja, ich auch hier, keine, ja, ja. So, Man fühlt sich wie zu Hause. <lacht> nach am dritten Mal nicht befolgen, was so ein geschimpft. geschieht. Genau. Na, wer es denn gleich gesagt? Hä? Genau, jetzt wenden <lacht> wir! War doch klar! Okay, jetzt fahren wir noch Köln. Nein, ich zeige keinen anderen Weg. <lacht> Pechkerben, genau, verweigert ja dann mitten in die Verfahren. Also. Kurz auf Köln jetzt. Neumrechnung wird abgebrochen. Rechne selber. ja Sieh doch mal zu, wie die Wetter <lacht> aus. Ja, so. solche Ergebnisse. Das eine ist ähm, zu fragen, wenn, wenn man von dem Fall ausgeht, dass sich das jetzt so diesen Tunnel verengt hat, so was ist da noch, mhm. was okay, da ist es gut oder was auch immer für den Gang, ich Idiot oder Scheißkerl, was ist da noch? Mhm. Und das andere ist irgendwie trotzdem immer noch was, ich weiß nicht, einer von euch, weil ihr sagt ersten Moment den diese Kette zu erwischen, ohne dass es einen, einen so mitnimmt, oder dass es mich dann so mitnimmt und ich mich dann völlig damit identifiziere. Also, ein bisschen anders gesagt, wenn du bei dem bleibst, was jetzt ist, diese Gedankenkette bezieht sich auf wann anders, wo anders, wen anders, auf das wie es nicht ist, aber sein sollte. Oder ist doch wahr, Mensch, war schon mal so und ist doch, mhm. ist doch wieder typisch. Und so weiter bezieht sich auch alles auf Sachen, die nicht wirklich jetzt sind. Ja. Und ist, was ist da noch, bezieht sich halt auf jetzt. und Genauso wie, was ist jetzt? Wut zum Beispiel. Oder Stress, das ist jetzt. Stress, okay, merke ich den im Atem? Wie, wie merke ich dass das, dass da Stress ist? Das ist einfach halt gegenwärtig. In dieser zu in dem Tunnel, wo der Atem überhaupt keine Rolle spielt, sondern andere Leute eine Rolle spielen, die, das, die nicht die Rolle einnehmen, die ich ihnen zugeschrieben hätte. Und ich habe jetzt eine Assoziation und ähm, die ist dann so, ah jetzt ist hier so rasende Gedanken, dass mhm. ich die dann sozusagen benenne, ah mhm. rasende Gedanken, mhm. ah die richten sich um die Bahn. ah und sie richten sich um die Benennungskette, die dann sich abspielt. Eine Benennungskette, könntest du sagen. Oder, eine, oder ah, der, der Mechanismus ist, Beispiele dafür zu sammeln, wo ich schon mal was verpasst habe und dass das doch typisch ist und so weiter. Mhm. Ah, wir sammeln jetzt unter dem Motto, ist doch wahr, Mensch. Normalerweise mhm. also finden wir viele Beispiele dafür. <lacht> dafür. Ja. Ich habe mal die Technik gehört, das fand ich ganz lustig, da hat einer vorgeschlagen, man soll mal so, so diese Standardgedanken, mal so alles sortieren, die man hat. Ah, schon wieder ich oder dieser blöde Kerl, dass man die durchnummeriert und dann sagt, ah, Quatschi Nummer 3, da <lacht> äh, habe ich es mir doch wieder gedacht. Meine Frau ist ein unbedingt pünktlich. Ah ja, Quatschi Nummer 6 und durchnummeriert und dann etikettieren und dann weg. So, fand ich witzig. Ich meine, ich habe es so nicht konsequent durchgeführt, aber ich fand es irgendwie ich einen witzigen Gedanken. Was ist meine Was ist deine Nummer 1? Es also, wird gesagt, ich habe es für, für mich nur nicht. <lacht> also ich habe jetzt äh, die nächste Seite, da habe ich... Die äh, sollte ich mal machen. <lacht> ja, ja, äh, da war, war, war, ich, war, war ich sehr im Stress gewesen, da habe ich gedacht, hey, und du gibst immer den anderen Leuten Tipps, halt doch mal lieber den Mund. Gell? Da war ich ziemlich im Stress gewesen und dann war ich, Und oh, es ist so schwer und ich komme ja vor wie ein Zungen, ich gedacht, Temper kommt mal vor wie ein Zombie, ja, und ich dachte, okay, dann machst du deine Arbeit halt als Zombie, dann wäre es leichter gewesen, ja. Mhm. Und ich hatte so, als Zombie halt so, auch mein mhm. Thema. Mhm. Ähm, weiß nicht, also. Ach ja, schon wieder ja, dich kenne ich ja schon, ja, ja, gut. So. Mhm. Ja. Ja, wir probieren vieles aus. Ja. Also, es kann hilfreich sein, sich die äh, Aufmerksamkeit für die Gedanken zu haben. Aber ja? äh, hilfreich kann sein, die. Ja, die einsortieren. Gell? Oder manche ja. Leute machen ja auch diese Mülleimer-Technik. Dass ich, wenn irgendwas kommt, dann denkst du, alles ah, kommt in den Mülleimer. Ja. Mhm. Und bin dann Meditieren, aber da kommen wieder diese Gedanken, okay. In den Mülleimer in die Kiste rein, in die, in die Kiste rein, Kiste zu und weiter meditieren, ja. ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das ein Umweg ist, ob es vielleicht auch einfacher geht. Also das einfachste, was ich kenne, ist das <lacht> wahrzunehmen, was halt ist. Ja. Ja. Da ist ein Gedanke, ohne dass der jetzt weg muss. Was ja. für mich wieder verstärken würde, irgendwie, das ja. darf nicht so sein. Ja, ja. Ja. Im Gegensatz zu, okay, da ist ja. ein Gedanke. Und, es kann hilfreich sein, ja, um sich nicht in den ganzen Inhalten zu verlieren von den Gedanken, dass die Aufmerksamkeit so in diesen Tunnel gezogen wird. Zum Beispiel so eine Kategorie zu haben von einer von diesen Gedanken, die sagen, so nicht, ja, so wie es jetzt ist, nicht. Ja. Wenn ihr die Gedanken äh, erkennt, das trifft glaube ich 98 von dem ganzen Stress, der da ist. Hey, so nicht. Ja. Und das kann sich auf die Zukunft beziehen, ja? wie zum Beispiel, jetzt ist okay, aber was, wenn es dann so wird, wie ich es nicht will? Ja. Und so weiter. Ja? Also wie viel Stress mit den Gedanken verbunden ist und wie viel Arbeit es macht, diesen Gedanken zu gehorchen. Ja. Oh, da muss ich aufpassen. Ja. Oh, da muss ich noch an mir arbeiten, oh, da muss ich, ja. oh, da werde ich, oh, da sollte ich, Ah, ja, da wollte ich schon lang machen. Ja, so einfach dieses ganze, wie viel Stress damit verbunden ist, mit dem ganzen, hey, so nicht. Und die lernen durch Kontrast, wie ist die Alternative, wenn wir vom Moment für Moment ganz unschuldig, und voreingenommen schauen, wie ist es denn? Ja, und sofort geht das Herz auf und, und es gibt eine Liebe für diesen Moment beiderseitig. <lacht> so fährt, sofort ist sozusagen was da, was uns in die Arme nimmt. Wenn es ein Willkommen gibt für den Moment, ist es andersrum genauso. Fühlen wir uns willkommen in diesem Moment? In dem Moment, wo wir sagen, okay, das ist aber nicht willkommen. Ne? Und das Kennen von irgendwie was ist. Also ein bisschen spiritueller wäre es schon, wenn jetzt keine Teebeutel auf dem Tisch stehen würden. Ist doch wahr, Mensch. Also das ist das, ich das ist katastrophal. Katastrophal, das Feng ja. hier. Ich merke schon, wie ich mich unwohl fühle, jetzt wo ich das gesehen habe. Und so weiter. nicht? Also, das Licht ist, äh, ich glaube, dass diese, dieses Kunstlicht der ja sowieso, aber Energiesparlampen, dass das ganz schlechtes Qi macht. Ha, ja, <lacht> Und so weiter, ja? Ist doch wahr, Mensch. Also, ja, und dieser, dieser Scanner, dieses, dieses automatische Scannen von was passt hier nicht. Wenn wir das sehen, statt dass wir versuchen, jetzt den Tisch wie Beutel kriegen und das Licht öko und was weiß ich was. Und das ist was, was glaube ich wirklich passiert, was von selbst passiert, wenn das gesehen wird, da ist was, was die ganze Zeit sagt, hey, das nicht, das nicht, ja. ist das so, also dieses abchecken, dieses permanente Abchecken, für das wir uns halten, ist einfach nur ein Mechanismus. Und wenn der aussetzt, sind wir da in voller Pracht, voller Blüte. Nicht, dass wir dann weg wären, sondern dass wir dann da sind ohne jede Kontrolle, weil wir kein, nichts mehr haben, was wir kontrollieren müssten. Wenn wir das so nicht glauben, dann ist es die ganze Zeit der, der Wunsch, was zu kontrollieren. Nämlich, dass es so nicht kommt. Selbstkontrolle, dieses Gefühl nicht. Und das ist, dieses ganze Ich oder dieses Trennungsgefühl hat zu tun mit dem Gedanken, so nicht, einerseits, ja, dass wir derjenige sind, der diese Bedingungen stellt, scheinbar, und andererseits der sind, der nicht so ist, wie er sein sollte.